Hier los. Die ganzen Leute hier. Hunde? Schau mal. Es geht aber nicht, dass eure Hunde hier so rumbellen. Aber warum denn nicht? Na, die vertreiben doch alle anderen Tiere. Ich will die Natur genießen. Wir ja. machen Rettungshundetraining. Unsere Hunde lernen, Menschenleben zu retten. Ja. Das ist eine Ausrede. Nein, das ist keine Ausrede. Sie bellen, wenn Sie jemanden gefunden haben. Wollen Sie mal zuschauen? Im Wald liegt schon jemand, der sich für uns versteckt hat. Ja. Also, ich setze jetzt den Hund zur Suche an. Suchen. Äh, und wie sucht jetzt der Hund? Na, der Hund hat eine viel bessere Nase, wie wir Menschen. Und nach dem Ansetzen läuft er durch den Wald, sucht nach dem menschlichen Geruch und zeigt an. Aha, ja, der kann auch besser laufen als wir Ja, die sind viel mobiler, die geht. haben Allrad. Und, und warum bellt er jetzt? Der Hund bellt, hinter, der zeigt uns quasi, dass er jemanden gefunden hat. Ah. Ja. Hast du denn keine Angst vor dem Hund? Wieso? Das ist doch ganz lieb. Und wenn die Hunde gefunden haben, kriegen die ganz tolle Leckerchen von uns oder ein ganz tolles Spielzeug. Und? Überzeugt? Ja, gibt's noch mehr von euch? Ja, im Bundesverband Rettungshunde deutschlandweit. Ganz viele Helfer. Super. Eine tolle Sache, das mit den Hunden. Muss ich gleich nochmal auf die Website gucken. Da ist ja bestimmt was zu finden.